Habt ihr also noch ein Messer, dann mach ich mit. Habt ihr noch ein Messer, dann mach äh, ich mit. Nein, das lasse ich nicht mal. Ich kann das schnell auch machen. Ne? Vielleicht. Ja. Unge, jetzt nix da. Bitte. Wollt ihr euch hinsetzen da? Ja, bitte Platz. Hinsetzen. Ist besser. <lacht> so was gefällt dir. Das ist gut, das ist gut. <lacht> Hinter dem richtigen, vor den richtigen ja. Hintergrund. Ne? Hinsetzen! <lacht> Sie haben ja noch Platz. ja. Baby! <lacht> Und? Schmeckt das? Sehr gut. Das ist gesund bei uns, ja? Natur. Ja? Genau. Bei uns, wenn mal viel schwitzt, ja? Das, mein Mann das trinkt das ist sehr gut, ja, es ersetzt sofort ja, das Wasser. Ja. So, bitte, gibt es Platz? Ja? Braucht man für die Mopeds einen Führerschein? Ja, ja. ja, braucht man schon einen Führerschein dafür. Aber, ne? aber äh, bekommt, man, bekommt man im Internet, oder? <lacht> Das gibt zum Kaufen, ja. ja das, ist das Motiv habe ich schon, doch. Oh, ja, ja, ja. Ja, bitte, ja. So, Platz nehmen bitte. Da. Warum <laughs> ja, das hat doch gut an. Ja, sehr schön, ja, ja, ja. <laughs> Okay, der nächste. Bitte. Sehr. Ui, langsam habe ich es. Wenn das Wasser ausgetrunken ist, ja, dann kann man auch wieder aufmachen lassen. Da gibt es auch schon das Fleisch drin. Ganz weich, die kann man ja auch essen. Ja. Ja, das ist ja. Ja. Das ist ja gut für Männer auch, ja, für die Kraft, ne? Ja, also für Potenz sagt man. Ne? Durian ist auch gut. Das werden wir dann auch schon gleich welche finden, ne? Ja. Oh ja. Ist noch Platz, ne? Ist noch ein bisschen Platz da? Bitte sehr. Ja. Gut, ja. Ja, das reicht. Also, wir haben genug getrunken. Ja, yeah. das ist auch sehr schön. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Da muss ich den wieder Ja, sag mir. Also, wenn. Bild, ja? Yeah. Okay. Von hier? noch mal noch mal mit mit kokos <lacht> so so ist selten der ja, vor einem einheimischen warum ja gut ja Oh, ja yeah, ja yeah. Eine Unterwasserkamera, aber ich auch immer ganz gut. Ist Unterwasserkamera?